Hallo, herzlich willkommen. Wir sind auf unserer Tour zum Thema Selbstbestimmtes Leben jetzt beim Türkischen Frauenverein hier in Berlin-Kreuzberg. Ähm, Frau Bögi ist an meiner Seite und Frau Kaya ist an meiner Seite. Was ist der Türkische Frauenverein? Seit wann gibt es euch wie so eure Geschichte so ein bisschen? Der Türkische Frauenverein wurde 1975, 8. März, äh, von türkischen Frauen äh, aus der Türkei damals gegründet, um Hilfe, Selbsthilfe zu leisten. Die damals zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind, hatten viele Probleme, die sie hier zu bewältigen hatten. Äh, Wohnungssuche, Arbeitssuche in den äh, Kitas, Kinderplätze äh, zu finden und auch durch die Sprachkenntnisse, die sie damals nicht hatten, äh, in Behörden äh, ihre Probleme zu lösen. Damals haben die fortschrittlichen Frauen sich zusammen. Äh, gefunden und den Verein dann gegründet und ersten vier Jahren als äh, mit ihrem eigenen äh, Mitgliederbeiträgen dann finanziert, äh, die Frauen gegenseitig äh, unter äh, Ber Beratung gemacht, unterstützt und auch dann in den äh, Vereinräumen dann äh, Kurse angeboten, Alphabetisierungskurs, Deutschkurs und äh, damals auch dann in Nähen und äh, schneiden Kurs, Schreibmaschinenkurs, um die Frauen äh, zu weiterbilden, um, äh, und die Probleme hier äh, zu lösen. Sehr gut. Was sind so? Wir machen ja gerade die Tour zum Thema selbstbestimmtes Leben. Was sind so konkrete Forderungen oder was ist so eine Vorstellung von selbstbestimmtem Leben, die Sie so haben? Die Vorstellung vom äh, selbstbestimmten Leben, dafür äh, ist natürlich in erster Linie wichtig, Bildung, Bildung der Frauen und Mädchen auf jeden Fall, so dass sie äh, einen Beruf erlernen und äh, dementsprechend sich bewerben können, ob nun vom Familie vorhanden oder nicht, äh, sich die Aufgaben äh, mit dem Partner zu teilen und eben ökonomisch äh, vom Partner nicht abhängig zu sein, äh, sein eigenes Geld zu verdienen äh, und dementsprechend äh, entscheiden zu können. was sind da so die konkreten Forderungen? Haben Sie da welche an, an die Politik? Politik? Ja. Jetzt für uns natürlich insbesondere als türkischer Frauenverein. Wir sind ja dafür da, wie meine Kollegin schon äh, erwähnt hat: Hilfe zur Selbsthilfe. Auf jeden Fall. Wir fordern natürlich, dass in den Schulen, die, die Erziehung fängt ja ziemlich früh an, selbstverständlich, ob in Kindergarten oder in den Schulen, dass die Kinder aus den Migrantenfamilien nicht isoliert werden, sondern auch nicht als Sonderlinge anzusehen, sondern als Kinder Berliner Familien anzusehen, dementsprechend gleich zu behandeln, gleiche Chancen zu bieten. Herzlichen Dank. Sie Dass wir auch dann eigentlich dann mehr finanzielle Unterstützung brauchten, um unsere, nicht nur Probleme, sondern die Frauenintegration hier besser zu fördern. Das ist wichtig. Viel Geld für solche guten Institutionen ist immer sehr gut. Dann herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Viel Kraft noch im weiteren Kampf und ich hoffe, wir laufen uns auf neuer Weg.